Die euro ist noch nicht vorbei. Obwohl europäische Banken mit Milliarden von Steuergeldern gerettet wurden, gibt es immer noch keine strengen Regeln für den Finanzmarkt. Gleichzeitig wurden die Kosten der Krise auf die Ärmsten der Armen ausgelagert. Wir sind gegen Steuerhinterziehung und gegen Bankenlobbyismus. Wir sind für ein echtes soziales Europa. Dafür heißt es am 24. September Grün wählen. Ich bin Marcel Duda. Ich kandidiere für den Deutschen Bundestag.